Hallo, ich bin Steffi, ich komme aus Osnabrück und studiere in Göttingen Skandinavistik und Anglistik. Mein Einsatzort für das Praktikum ist Helsinki, Finnland und ich hoffe, dass ich ganz viele neue Menschen kennenlerne, tolle Aufgaben und Erfahrungen sammle.